Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir haben hier einen Gesetzentwurf vorzulegen, von dem es gut ist, dass er vorliegt, dass man über den Arbeitsentwurf reden kann, von dem es aber auch gut ist, dass er zunächst einmal diesen Charakter behalten wird wegen des Endes der Wahlperiode und wegen, äh, wegen der Diskontinuität, sodass äh, notwendige Veränderungen, die wir zumindest daran sehen, noch äh, gemacht werden sollen. In der Tat ordnet sich das ein in eine äh, lange Entwicklung, an der hier viele beteiligt äh, sind. Wenn alle auf irgendwas verweisen, will ich auch auf etwas verweisen, nämlich auf den Beschluss dieses Abgeordnetenhauses in der vergangenen Wahlperiode im Jahr 2011, wo die äh, Grundlinien der Veränderung der Liegenschaftspolitik äh, äh, verankert worden sind, die dann auch äh, den weiteren Prozess äh, hier bestimmt haben. Worum geht es konkret? Worum geht es konkret? In Abkehr von einer Liegenschaftspolitik, die in Zeiten der Haushaltsnotlage dadurch bestimmt war, nicht den langen Blick zu haben, sondern zu sehen, was brauchen wir tatsächlich für die Verwaltung und für eine Fachnutzung, und den Rest müssen wir möglichst für möglichst viel Geld verkaufen. In Abkehr von einer solchen Liegenschaftspolitik brauchen wir ein Instrument für Grundstücke, die wir weder direkt für eine Fachnutzung brauchen, noch die, wir noch, noch die wir verwerten wollen. Nämlich Grundstücke, von denen wir sagen, die brauchen wir vielleicht in zehn Jahren. Die Grundstücke, wo wir sagen, da liegt ein Erbbaurecht drauf. Grundstücke, von denen wir sagen, die halten wir aus strategischen Gründen ähm, und wollen sie jedenfalls nicht verkaufen. Der Vorschlag... Sie in einem neuen Sondervermögen äh, zusammenzufassen, ist zunächst mal ein richtiger, ein nachvollziehbarer und es ist auch richtig, dass wir hier jetzt einen konkreten Entwurf haben, wo wir darüber reden können, welche Regelungen äh, konkret äh, gefasst werden sollen. Also sozusagen die Richtung ist... Richtig ist es notwendig, dass wir ein solches Sondervermögen brauchen. Ich halte es auch für nachvollziehbar, dass wir dieses Sondervermögen nicht einbauen in eine extra Behörde oder extra Gesellschaft, sondern dann verwalten lassen, äh, verwalten lassen durch die Institutionen, die auch die restlichen Liegenschaften des Landes, äh, des Landes verwaltet. Aber es gibt zwei Punkte, Herr Esser hat es zum Teil schon angesprochen, die Defizite in der Konstruktion sind oder die zumindest ungelöste Probleme bleiben. Der erste Punkt ist, den hat Herr S.A. angesprochen, dieses Sondervermögen ähm, ist in der Art und Weise, wie es bestückt und verwaltet wird, derzeit äh, eine, äh, legt derzeit einen nahezu ausschließlichen äh, Zugriff der Senatsverwaltung für Finanzen vor. Da möchte ich mal sagen, das halten wir für nicht ausreichend. Wir denken, dass erstens hier eine stärkere Mitsprachemöglichkeit als die Entgegennahme eines Berichts einmal im Jahr durch das Abgeordnetenhaus notwendig ist. Wir denken aber auch darüber hinaus, dass bei der Frage der Bestückung auch zivilgesellschaftliche Mitwirkungsmöglichkeiten notwendig sind. Denn es handelt sich hier um Vorrats. Grundstücke, also auch um Grundstücke, wo Themen wie Zwischennutzung und Ähnliches direkt angesprochen sind. Und es wäre ganz falsch, wenn wir äh, diesen Teil des Landesvermögens, den wir neu konstituieren wollen, äh, ohne eine Beteiligung von, von Zivilgesellschaft und Parlament äh, hier auf den Weg schicken. Also die Beteiligung, die Re diese Regeln müssen geändert werden. Der zweite Punkt ist, wenn wir ernsthaft darüber nachdenken, dass wir strategisch gucken und überlegen, welche Grundstücksressourcen braucht die Stadt denn für welchen Zweck, dann reicht dieses Instrument nicht aus. Es reicht deswegen nicht aus, weil, auch, äh, weil eine Leerstelle bislang nicht gefüllt wird, nämlich, was ist eigentlich die Landesinstitution, was ist eigentlich die Landesagentur, die ausgehend von also einem solchen Blick der Fachnutzung und der strategischen Einschätzung, was brauchen wir in zehn, was brauchen wir in 15 Jahren, dann auch mal feststellt, ja, was machen wir denn, wenn wir die Grundstücke nicht haben. In wessen Händen liegt denn eine strategische Ankaufspolitik? In wessen Händen liegt sozusagen diese Form von strategischer Liegenschaftspolitik, die, die, für die es derzeit noch kein Instrument gibt? Das ist in diesem Sondervermögen nicht vorgesehen. Man kann darüber diskutieren, ähm, ob es dieses Sondervermögen selbst tun muss. Im Moment passiert es nach Einzelentscheidungen durch die Senatsverwaltung für Finanzen. Und es reicht nicht aus. Das zeigt sich im Übrigen auch an vielen Stellen daran, zum Thema lange dauernde Prozesse und Chancen werden verpasst. dass ich behaupte jetzt mal, weil die eine oder andere, weil sozusagen eine solche, im Prinzip niemand dafür zuständig ist, genau einen solchen Blick zu haben. Was brauchen wir zukünftig und, und strategisch, auch tatsächlich Immobilien an uns vorbeigegangen sind, wenn wir sie hätten, wäre manches einfacher, wenn, wenn wir so solche Entscheidungen getroffen haben. Also die beiden Punkte. Wer entscheidet eigentlich und wie wird beteiligt? Zweitens, wer organisiert auch eine strategische Vermögenspolitik in Richtung von Ankauf? Die müssen noch geregelt werden, aber ich denke, wir kriegen das in der nächsten Wahlperiode hin. Vielen Dank.